Kurz erklärt, Blockchain. Die Blockchain ist eine Liste von Datensätzen, die miteinander verkettet und stetig erweitert werden. Mehrere Datensätze werden zu einem Block zusammengefasst. Jeder Block entspricht einem Glied in einer Kette. Kommt ein neuer Block hinzu, wird er signiert und bekommt einen Prüfwert, um seine Echtheit zu garantieren. Der Prüfwert des vorherigen Blocks geht in die Berechnung des Prüfwerts des neuen Blocks mit ein. Die Blockchain wird nicht zentral auf einem, sondern dezentral auf sehr vielen Computern in einem Netzwerk gespeichert. Der Abgleich der Daten innerhalb des Netzwerks findet automatisch statt. Daher ist die Blockchain gut von überall erreichbar und vor Ausfällen geschützt. Wird versucht, einen Block auf einem Computer zu verändern, fällt das sofort beim Vergleich mit dem gleichen Block auf einem anderen Computer auf. Daher wird die Blockchain für Daten gebraucht, die von vielen gleichzeitig genutzt werden dürfen, aber trotzdem manipulationssicher sein müssen. Beispiele dafür sind Finanztransaktionen, Kryptowährungen wie etwa Bitcoin oder Behördendaten. Bei der Blockchain wird nicht auf einzelne Partner vertraut, sondern auf die technische und mathematische Korrektheit eines verteilten Systems.